So, jetzt, meine Damen und Herren, um noch mit einem Irrtum aufzuräumen, äh, den Sie ja jetzt gerne äh, kurz vor Ihrem Ruhestand hier die ganzen, weiß, ich schätze mal 30 Prozent der Männer im Saal, sind doch eigentlich auf CDU-Ticket hier als Altersversorgung da. Würde ich mal jetzt <lacht> grob über den Daumen gemeint. Wenn Sie versuchen sollten, und die Verlockung wird für Sie ja alle groß sein, zu sagen, wenn dieses verdammte Fukushima nicht explodiert wäre, wären wir alle noch in Amt und Würden, wobei Würden <lacht> ein alberner Begriff ist, Ja? dann müsste man ja im Gegenschluss zu Ihnen sagen, nicht? dann müssten Sie eigentlich sagen, gäbe es keine Atomkraftwerke, wäre ich noch im Amt. Nicht Lustig, <lacht> finde ich. Es ist aber Blödsinn, dass das nicht stimmt. Das ist eine Schutzbehauptung ähm, auf Ihrem intellektuellen, Niveau an, an, angemessen, ja? aber ich möchte da nicht daran erinnern, dass die Grünen schon mal im Zuge von Stuttgart 21 äh, ähm, die beiden großkopferten Volksparteien hier im Land überholt hatten und dann wieder zurückgefallen sind, da haben sie ja alle Hoffnung gemacht, ich habe hab die glänzenden Äugelchen gesehen von Mappos, nicht, aber nur, nur mal ganz neben, eine Bemerkung noch zu Stuttgart, eine Regierung mit allen, die da drin sitzen, die nicht in der Lage ist, einen Pflasterstein von einer Kastanie zu unterscheiden, hat nichts anderes verdient, als in den Orkus der Bedeutungslosigkeit leider bei hoher Pension gestoßen zu werden. Das abschließend. So, und jetzt, meine Damen und Herren, jetzt. Lauter Sachen, die ich gar nicht auf dem Zettel habe. Jetzt hier. Damit Ich will Ihnen noch einen wichtigen Hinweis geben, damit Sie nicht sagen können, das ohne Fukushima wäre alles in Ordnung. Ein 93-jähriger Deutsch-Franzose namens Stefan Hessel hat ein 12-Seiten- oder 14-Seiten-kleines Pamphlet geschrieben im Oktober 2010. Dieses kleine Pamphlet von Stefan Hessel ist der letzte noch lebende Mitautor der Deklaration der Menschenrechte. Dieser 93-jährige Mann hat im Oktober 2010 ein 14-Seiten-Pamphlet Empört euch geschrieben wo er das Loblied auf Empörung und Zorn ausgerufen hat und gesungen hat. Und dieses kleine Bändchen ist in Frankreich innerhalb von acht Wochen eine Million Mal verkauft worden und ist mittlerweile in 16 Sprachen übersetzt. Es ist ein Aufruf an die jungen Menschen des 21. Jahrhunderts, keinen Stein auf dem anderen zu lassen, weil ohne eine Veränderung nichts mehr vorangeht. Und diese Empörung, dieser Zorn waren da. Vielleicht hätten Sie nicht gereicht, um Sie endlich aus dem Amt zu fegen. Ja? Aber er wäre immer noch da. Deswegen, Sie sind durch, einen, durch eine Tragödie, durch eine atomare Tragödie aus dem Amt gefegt und man könnte dankbar sein, wenn es nicht so grausam wäre. Nicht? Und, und, und zu allem Überfluss, und das ist ja das ganz Schlimme für Sie, nicht? Ist ja, im, Im Prinzip ist ja der, der konservativste Bürger dieses Landes, ist, wird Ministerpräsident, nicht? Kretschmer ist ein Konservativer, Mappus war doch kein Konservativer, das war ein kalter Krieger, der vergessen hat, die Uhr, zu, die Uhr noch, mal zu, äh, noch mal laufen zu lassen in 50er Jahren. So, jetzt komme ich zum Zorn. Der Zorn ist ein wesentliches Element menschlicher Zivilisation. Da lege ich großen Wert drauf. Jutta Limbach, müssen Sie nicht kennen, die wäre übrigens eine gute Bundespräsidentin gewesen. Ich, äh, Jutta Limbach hat vor kurzem... Eine dreiviertelstündige Ode an die Bedeutung des Zorns für unsere Zivilgesellschaft gehalten, bedauerlicherweise am falschen Ort, bei der Eröffnung des Münchner Opernfestivals, also Perlen vor die Säue geworfen quasi, sehr bedauerlich. Aber nichtsdestotrotz, selbst Päpste haben die Bedeutung des Zorns erkannt, was ich ungewöhnlich finde, wenn man sich den jetzigen Papst so anguckt. Könnte man nie darauf kommen, dass der den Zorn als einen wichtigen Wirkmechanismus erkennt? Gregor der Große im 6. oder 7. Jahrhundert, also man muss, um vernünftige Gesetze von Päpsten zu führen, schon tausend von Jahren zurückgehen. Der hat gesagt, die Vernunft kann sich mit größerer Bucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr Dienstbar zur Hand geht. Der Zorn nicht. Das ist, äh, der Zorn ist etwas Wertvolles, Hegen und Pflegen. Wo er hingeht, wissen wir nicht genau. Müssen wir aufpassen, aber er ist wichtig. Thomas von Aquin übrigens. Auch ein weitsichtiger Mensch hat auch gesagt, Zorn ist Zivilisation par excellence. Womit hat die Kultur des Abendlandes begonnen? Mit dem Zorn. Als abendländisches Erstwerk der abendländischen Kultur gilt die Ilias von Homer. Womit beginnt die Ilias von Homer? Mit einer Ode an den Zorn. Der Thomas von Aquin übrigens war sowieso weitsichtig. Der hat sogar schon Christian Wulff gekannt. Nicht? Ja. Leute wie Christian Wulff muss es schon im Mittelalter gegeben haben. Thomas von Aquin hat über Christian Wulff gesagt, die blasse Harmlosigkeit, die sich leider oft mit Erfolg für Sanftmut ausgibt, soll niemand für eine christliche Tugend halten. Das ist das Beste, was ich je über Christian Wulff gelesen habe. <lacht> nicht, also, das war nur am Rande. Nicht Aber zurück zum Zorn. Was machen wir mit dem Zorn? Wir haben gehört gerade, sagt selbst ein Papst, ein alter Papst, ähm, Hand in Hand mit der Vernunft, dann geht es kraftvoll gegen das Böse. Aber was ist das Böse heutzutage? Nicht, was ist heutzutage das Böse? Herr Mappus? Nein. Die Bundesregierung? Nein. Mein Gott, man muss sich das Böse doch als etwas Großes vorstellen. Nicht? Da können die es doch schon mal nicht gewesen sein. Nicht also, das wäre, also so viel Ehre muss man dem Bösen geben. Die, die, dieses traurige Duo, infernal, was die Reste der Bundesregierung darstellt, hier Dings, Merkel, Westerwelle dazu, noch der bayerische Pausenclown dazu, das ist nicht das Böse. Die und das Nein, das sind vielleicht Mitesser des Bösen. Das Furunkel am Gesäß des Bösen, so könnte man vielleicht sagen, ja. aber mehr nicht, weil was ist denn wie Furunkel wie Westerwelle? Ja? Wenn der reif ist, und er ist bald reif, ja? ein reifer Furunkel platzt, gelb wird weggewischt, ja? und was ist danach? Ja, hört ja nicht auf. Daneben sind doch schon die schwarz-gelben Köpfchen von Brüderles, Nibeles, Lindeles. Dann können Sie froh sein, dass nicht doch das Geschwür von Birgit Homburger dann auch noch dabei sein wird, nicht? Das mehr ist. Man könnte höchstens noch sagen, die Regierungen sind Handlanger des Bösen. Wenn man sieht, wie Angela Merkel sich vor der Atommafia in den, was soll man sagen, in den Staub geworfen, an den Hals, in den Enddarm gekrochen, keine Ahnung, weiß nicht. Gut, unappetitlich, lassen wir das. Ich wollte auch gar nicht, ich hatte noch einen, einen Zettel, den habe ich jetzt nicht, ich wollte extra hinschreiben, nicht zu lange über das Gesindel reden. Hatte ich mir extra dahin, dass Sie, dass Sie ja, ja, sehen Sie, finde ich auch, es reicht. Nicht? Man muss über das Grundsätzliche reden, nicht wahr? Sie sind vergänglich, ja, und Sie als als mitglied natürlich, ich bin mir dessen bewusst und ich halte mich nicht für wichtig, ich habe nur die einzigartige Chance mit Geld, das ich auch noch von Ihnen kriege, obwohl es gar nicht Ihres ist, ja, hier reden zu dürfen, ja, nicht wahr? das ist das Pringepunkt. So, und jetzt reden wir über das Wesentliche, Gute Frau, das wir zwar auch nicht akzeptieren werden, aber das ist wirklich das Wesentliche, es geht darum, was ist der, im Kern des Bösen, was ist die Kernenergie des Bösen, die habt ihr, die die Gier, und die Habgier. Und da erzählen Leute aus ihrer Gesellschaftsklicke. Ja? Nein, ja, gleich zwei Minuten noch. Kleinen Augenblick. Die erzählen uns, ja? dass durch die überbordende Gier Einzelner eine weltumspannende Finanzkrise entstanden ist. Das ist eine Drei Ich kenne viele dreiste Lügen von Politikern, aber das ist die dreisteste. Es ist ein System sondersgleichen. Und ich will es Ihnen gar nicht lange aufdrösen. Ich merke, Sie sind ungeduldig, Sie müssen aufs Klo. Ich sage es Ihnen ich werde einen Zeugen für Sie auffahren, den Sie nicht kennen müssen, aber der ist Ihresgleichen, Warren Buffett, den sollten Sie kennen. Das ist der Held der Großanleger. Es ist ein erklärter Feind der Wall Street von Warren Buffett, gibt es den legendären, ist der drittreichste Mann der Welt, den wunderbaren Satz, den haben Sie mal gefragt, was, wann ist jemand reich? Und da hat er gesagt, naja, wenn man bei Millionen zählen einen vergisst und merkt es nicht, dann ist man reich. Und Warren Buffett hat vor vier Monaten einen ganz schlichten Satz gesagt und den schenke ich Ihnen zum Abschied. Er hat gesagt, natürlich ist das, was wir gerade erleben, ein Klassenkampf. Und unsere Klasse, die Klasse der Reichen, die gewinnt. Und damit können Sie auf die Toilette gehen. Herr Moore, geben Sie dem Abend den Rest.